unser Hormatsche, doch auch bei uns macht sich der Klimawandel bemerkbar. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sich das Energiesystem wandelt, hin zu erneuerbaren Energien wie Wasser, Sonne und Wind. Letztere Energiequelle wird nun auch durch die Winzfeld GmbH im Bundesland Salzburg geprüft, an der das Greentech-Unternehmen Salzburg AG beteiligt ist. Im Sinne einer nachhaltigen, zukunftsorientierten Energieversorgung ist es besonders wichtig. Die erzeugte Energie in der Region, dort wo die Kunden beheimatet sind, zu erzeugen. Hochtechnisches Gerät wird auf das Hochplateau des Windsfeld mit dem Helikopter geflogen. Eine Herausforderung für Mensch und Technik, besonders bei Schlechtwetter auf über 1800 Metern Seehöhe. Ob hier heute noch alles raufgeflogen werden kann, das wird auf jeden Fall noch spannend werden. Aber kommen wir jetzt zur Messtechnik. Wir ja, einerseits einen ganz normalen Anomometer der, was die Windstärke misst. Es gibt auch noch zusätzliche Geräte, die auch beheizt werden, wo es eigentlich mehr oder weniger mit, äh, mit Infraschall funktioniert. Und zusätzlich haben wir auch noch ähm, Vogeldetektoren montiert, die auch noch jetzt Vögel detektieren, um einfach zu sehen, was da oben jetzt Vorkommen an Vögel ist. Wir haben ja schon eine Begutachtung hinter uns, jetzt eine einjährige wo wir einfach gesehen haben, dass ein Vogelflug da oben eigentlich absolut kein Thema ist, kein größeres Thema. Es ist so gut wie nichts los, was uns ja fast ein wenig traurig stimmt, aber für das Projekt selber ist es ja nicht schlecht. Die Windsfeld GmbH ist ein regionales Unternehmen, bestehend aus der Alpsgenossenschaft als Grundeigentümer. Unterstützung kommt von erfahrenen Windkraftexperten und der Salzburger G. Die Salzburg AG steht zur Windkraft, weil sie neben der Photovoltaik und der Wasserkraft eine wichtige natürliche Ressource im Bundesland Salzburg ist. Aus diesem Grund will die Salzburg AG im Bundesland Salzburg mögliche Windkraftpotenziale sondieren und nach Möglichkeit nutzen. Und es ist uns auch natürlich die Natur, wenn selber wird, extrem wichtig, dass man da sensibel damit umgeht und es freut uns natürlich umso mehr, wenn man da in diese Richtung sieht, dass das positiv ist. Jetzt aber hinauf auf das Windsfeld, wo es normalerweise zu dieser Jahreszeit so aussieht, wie die Bilder aus dem Jahr 2019 zeigen. Hier wurde ein durch die Schneemassen eingeknickter Masten wieder instand gesetzt. Zurück aber jetzt in die Gegenwart. Zunehmende Schlechtwetter im Raum Flachau machen den Transport der Gerätschaften zusehends schwieriger und der einsetzende Schneefall und Wind unterbricht die Arbeiten, was aber wiederum für den Standort Windsfeld sprechen würde. Außerdem führt die 110 KV-Leitung direkt bei der Raststation vor dem Tauerntunnel vorbei, ein weiterer Vorteil für den Standort Winsfeld.